Mein Name ist Therese Mello und ich bin verantwortlich für den Masterstudiengang Supply Chain Management an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der HTW des Saarlandes in Saarbrücken. Das Masterstudium Supply Chain Management hat drei Semester, umfasst 90 ECTS-Punkte und schließt mit dem akademischen Grad Master of Science ab. Ich habe mich für den Studiengang Supply Chain Management an der HTW entschieden, weil der Studiengang eine sehr interessante und breit gefächerte Fächerauswahl bietet und somit die ganze Wertschöpfungskette eines Unternehmens abbildet und man zusätzlich die Möglichkeit hat, sich über Wahlpflichtfächer noch ja, weiter zu spezialisieren und seinen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Für die HTW Saar habe ich mich entschieden, weil sie einen sehr großen und engen Draht an die hier ansässigen Unternehmen hat. Und darüber konnten wir sehr viele praxisbezogene Projektarbeiten starten, was letztlich auch den Einstieg ins Berufsleben erleichtert hat. Ich habe während des Studiums den Einkauf für mich als meine berufliche Zukunft entdeckt zum einen durch das Fach International Supply Management, zum anderen durch ein freiwilliges Praktikum, das ich vor meiner Masterarbeit im strategischen Einkauf absolviert habe. Und bin daher jetzt nach meinem erfolgreichen Abschluss als strategischer Junior-Einkäufer wieder tätig. Nach dem Studium Supply Chain Management an der Hochschule in Saarbrücken bin ich wieder zurück nach Baden-Württemberg. Ich war vorher schon bei der Firma Bosch. Ich ja angestellt als Pre-Master und hatte dann die Möglichkeit auch nach dem erfolgreichen Masterstudium wieder dahin zurückzukehren und bin jetzt aktuell dort als Kundenplaner in der Logistik zuständig für die Produktion von kleinen Elektromotoren. Logistik oder auch Supply Chain Management ist für mich ein sehr vielfältiges und vor allem zukunftsträchtiges Arbeitsfeld. Vielfältig in dem Sinne, dass man später im Industrieunternehmen genauso wie in einer NGO oder bei einem Dienstleister arbeiten kann. Und zukunftsträchtig, da finde ich insbesondere spannend, dass wir teilhaben können oder hautnah miterleben, Themen wie Industrie 4.0, wie sich das Ganze jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Da entwickelt sich natürlich der Studiengang kontinuierlich weiter und wir werden verstärkt in Zukunft auch Elemente der Digitalisierung in den Vorlesungsplan integrieren. An der HTW Saar gefällt mir, dass alles sehr übersichtlich und auch familiär ist. Also der Kontakt zu den Professoren ist sehr direkt, die Wege sind kurz. Und nicht zuletzt auch die Stadt Saarbrücken ist für, für Studenten vielleicht interessanter, als man im Rest von Deutschland auf den ersten Blick denken mag. Man muss auch im Nachhinein sagen, dass ich die Entscheidung an die HTW zu gehen keine Sekunde bereut habe.